Herzlich Willkommen bei Schicke Dick am Dummelplatz in Graz. Wir sind ein Fairtrade-Shop und das schon seit 2009, das heißt seit über zehn Jahren. Wir bieten Fairtrade-Produkte aus über 60 Ländern der Welt an. Dahinter stehen tausende Fairtrade-Projekte. Wir haben 2009 begonnen mit einem kleinen fairtrade und inzwischen mit der Ausbauphase 2015 hat sich dieser Shop entwickelt zum größten fairtrade Österreichs. Wir haben eine ganz große Auswahl an biofairer Kleidung für Männer und Frauen. Auch das ist einzigartig in Österreich. Viele Grazerinnen und Grazer wissen das zu schätzen. Sie kommen gerne zu uns, kleiden sich ein mit biofairer Ware, kaufen gerne Schmuck, Keramik, Haushaltswaren bis hin zu Gewürzen, Tee und Schokolade. Wir sind einzigartig und besonders. Schauen Sie vorbei, wir freuen uns!